Willkommen bei eurer Marmeladenoma und Enkel Janik. Dass ich einmal in meinem Leben bei Minecraft mitmachen werde, hätte ich nie gedacht. Ich finde das so cool. Genau, heute ist mal ein anderes Video auf dem Kanal. Heute geht es um Minecraft und zwar haben wir mit dem lieben Josef und Janus zusammen was gemacht. Und ich würde mal sagen, wir spielen mal ein Video ab, wo sie sich mal vorstellen, damit auch die Zuschauer wissen, worum es sich handelt und worum... Es sich handelt, ist natürlich auch wichtig für dich. Ja. Und da habe ich mal ein paar Kopfhörer hier. Muss ich mal ja aufsetzen. Mhm. Passt's? Rutscht. <lacht> rutscht. Ja, du musst normalerweise. Hilfe mal ein bisschen. So? Ja. Gut. Ja, ich weiß nicht, sitzt du richtig auf dem Ohr? Na, wir werden sehen. Wir werden es hören. <lacht> wir werden sehen, wie ich es höre. <lacht> Dann würde ich sagen, Video ab! Hallo liebe Marmeladenoma und hallo auch liebe Zuschauer von der Marmeladenoma. Mein Name ist Josef und Ich bin der Janus oder auch als IOSA bekannt. Und wir bauen aktuell gemeinsam in dem Spiel Minecraft. Das ist dieses Spiel mit den Blöcken, die man aufeinandersetzen kann, einen Freizeitpark. Ja. Ihr seht schon, im Hintergrund sind da die ersten Sachen entstanden. Und wir brauchen, liebe Marmeladenoma, an der Stelle einmal deine Hilfe, damit wir ein nächstes Projekt, eine Attraktion im Freizeitpark vollenden können. Und damit du auch weißt, worum es geht, zeigen wir diese dir erst einmal. Das hier ist eine Ritterburg. Und in dem Freizeitpark, da gibt es natürlich Achterbahnen, aber es ist auch ein thematischer Freizeitpark. Und wir haben uns überlegt, eine Ritterburg zu bauen mit echtem Tor, das sich hier öffnet. Dann kann man da reingehen, geht in die Burg rein, man hat dann quasi später eine große Burg. Du siehst, das sieht gerade sehr, sehr komisch aus, weil das alles noch im Bau ist, eine große Baustelle. Aber es soll hier eine Ritterburg entstehen. Und unter der Ritterburg befindet sich etwas ganz Verrücktes. Janus, erzähl mal, was ist das hier? Genau. Wir haben in den letzten Folgen gemeinsam mit deinem Enkel Janik ein Burgtheater bzw. ein Burgkino vorbereitet, in dem man nachher als Zuschauer oder auch als Spieler, die Welt gibt zum Download, man sich hinsetzen kann und einfach mal ein Theaterstück zusehen kann. Und dann ganz plötzlich wird man als Akteur auf einmal in den Film reingezogen, die rote Leinwand öffnet sich und da siehst du schon, stehst du in Minecraft. Genau, liebe Marmeladenoma, da stehst du und liest gerade <lacht> aus dem Buch vor, aber wir hören dich nicht. Und das ist unser Auftrag an dich, unsere Frage um Hilfe, ob du dieses Märchen, was wir Frau Wolle genannt haben, das ist eine Anspielung an das Märchen Frau Holle, einsprechen kannst. Wir haben mit Janik zusammen Synchronspuren gemacht, also wir haben uns Texte überlegt und wir würden dich fragen, ob du uns bitte diese Texte einsprechen kannst ins Mikrofon. Anschließend würden wir die Texte hier einbauen, in das Kino integrieren und wenn wir fertig sind, liebe Marmeladenoma, versprechen wir, werden wir dir einmal zeigen, was daraus passiert ist. Das ist der Plan. Wir sind gespannt auf deine Aufnahmen und freuen uns schon sehr, dann einmal alles zusammen dir präsentieren zu dürfen. Bis dahin verbleiben wir beide mit herzlichen Grüßen aus Münster. Liebe Marmeladenoma, danke schön für deine Hilfe. Ciao, ciao. Aber gerne. Adi. <lacht> so, das war jetzt das Einführungsvideo von den beiden. Und erster Eindruck. Nett. Schöne nette Kerle zu sein. Mhm. So, und zwar habe ich mit den beiden zusammen was Schönes gebaut. Hast du schon gesehen, ein paar. Mhm. Ein Märchen haben wir nachgebaut. Ja, sah so süß aus. Könnt ihr auch gerne mal bei denen auf dem Kanal reinschauen, habe ich euch unten verlinkt. Ähm. Und jetzt geht es darum, dass man einfach ein bisschen Ton auch zu dem Theaterstück, sage ich jetzt mal, hat. Mhm. Und deswegen haben wir auch ein Skript zusammen formuliert, worum es in den Märchen geht. Das ist ja Frau Wolle, mhm. sozusagen Frau Holle in Minecraft. Eine Frage, muss ich mhm. das dann vorlesen? Genau, wir haben Wie jetzt hier darf. ein paar Texte. Dann müsste ich aber eine Brille haben. Ja, ich, ich habe die hier groß gemacht. Schau mal, passt das oh, ja, von ja, der Größe? wunderbar, ja. Das ist okay. Mhm. Und wir machen jetzt die Synchronspuren sozusagen für deren Kinofilm. Und in ein paar Wochen oder ein paar Tagen, mal schauen, zeigen die auch das Endresultat uns nochmal. Mhm. Und auf das Video kannst du dann nochmal reagieren, wie sich das Ganze entwickelt hat. Alles klar. Also siehst schon, hier haben wir die verschiedenen Texte. Ich kann hier auch nochmal die Aufnahme starten, damit ihr was sehen könnt. So sieht es momentan aus. Ich habe hier auch ein Audioaufnahmeprogramm mal gestartet. Und wir können, würde ich sagen, mal beginnen. Ich habe hier mal das Mikrofon von zu Hause mitgebracht. Zack. Und da ja, kannst dann du, du dich jetzt schon vorlesen, oder was? Das können wir gleich machen. Wir richten erstmal das Mikrofon aus, möglichst nah am besten, damit die Qualität mhm. ganz gut ja, ist. Ich muss ja, wir schauen mal, <lacht> wie das am besten funktioniert. Nicht so einfach mit alten Leuten. Also du das siehst, heißt, wir haben ja einmal den schwarzen Text den musst du inhaltsgetreu einsprechen und den Texten eckigen Klammern. Das sind Regieanweisungen, zum Beispiel hier mal am Laden begrüßt die Zuschauer. Ich kann sagen, was ich sagen muss. Mhm. Eigentlich alles, was schwarz ist, musst du vorlesen. Mhm. Das Blaue sind die Regieanweisungen und dieses Ausgekraute, das ist erstmal nicht wichtig für dich. Also alles Schwarze? Mhm. Mhm. Nicht heute erzähle ich an, ja? Genau. Gut. Ich starte mal die Aufnahme hier. Heute erzähle ich euch ein besonderes Märchen. Und zwar das Märchen Frau Wolle. Okay. Und, und du kannst so ruhig die Sätze mhm. vielleicht so zwei-, dreimal vorlesen, damit wir uns die beste Version raussuchen können von Ach, dem Gesprochenen. Also ich lese es dreimal vor, ja? Mhm. oder zweimal. Schau mal, hier siehst du jetzt im nächsten Abschnitt, da bin ich auch kurz dabei und sage... Das Blaue machst du denn? Das Blaue mache ich dann. Stopp, stopp, stopp. Die Schauspielerin ist noch nicht, ist noch nicht da. Da steht aber noch ist nicht da. Dann mache ich einfach ist nicht da, wie es da steht. <lacht> <lacht> es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das bei seiner Stiefmutter lebte. Stopp, stopp, stopp! Die Schauspielerin ist nicht da. Oh nein, unsere Schauspielerin ist wohl nicht da. Dann muss wohl jemand aus dem Publikum diese Rolle übernehmen. Dafür wähle ich folgenden Spieler aus. Also jetzt noch einmal. Es war einmal vor langer, langer Zeit ein Mädchen, das bei seiner Stiefmutter lebte. Täglich musste sich das Mädchen auf der großen Straße bei einem Brunnen setzen und Banner spinnen, so viel, dass ihm allmählich die Finger anfingen, weh zu tun. Mhm, da war schon mal sehr gut. Nach dem Sturz in den Brunnen erwachte das Mädchen auf einer schönen Wiese, wo die Sonne schien und viele tausend Blumen standen. Auf dieser Wiese ging es fort und kam zu einem Backofen. Der war voller Brot. Das Brot aber rief, ach, zieh mich raus, zieh mich raus. Sonst verbrenne ich, ich bin schon längst ausgebacken. Mhm. mhm. Jetzt hier weiter. Das Mädchen aber sprach. Falsch, Schon hm. ein anderes Mädchen. Was? Was? war das böse Mädchen. Das ist so, dass man innerhalb der Geschichte selbst den Weg bestimmen kann, den man gehen möchte. Man kann zum Beispiel die Aufgaben erfüllen, dann ist man das gute Mädchen, oder nicht erfüllen, dann ist man das böse Mädchen. Das Mädchen aber sprach, da hätte ich Lust, mich schmutzig zu machen und ging fort. Endlich kam es zu einem kleinen Haus, daraus kam eine alte Frau, die rief ihm zu. Ich bin Frau Wolle, bitte hilf mir und dir soll es gut gehen. Das Mädchen, das eigentlich auf der Suche nach dem Banner war, unterbrach diese und half der guten Frau. Diese sprach: Schon seit Tagen ist mein Bett kaputt. Ohne Bett kann ich gar nicht meine Kissen aufschlagen und so in deiner Welt Schnee fallen lassen. Kannst du mich für ein neues Bett, kannst du für mich ein neues Bett machen? Sofort schritt das Mädchen zur Tat. Frau Wolle dankte dem Mädchen für die gute Hilfe und führte es zu einem Tor vor dem Haus. Die Frau Wolle dankte dem Mädchen für die gute Hilfe und führte es zu einem Tor vor dem Haus. Das Tor ward aufgetan und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel ein gewaltiger Goldregen und alles Gold blieb an ihm hängen, so es über und über davon bedeckt war. Außerdem erhielt das Mädchen als das Banner, was es hergestellt hatte, es war auch von Gold bedeckt und in schönster Form. Von diesem Tag an lebte das Mädchen glücklich und wohlhabend. Jedes Mal, wenn es schneite, dachte das Mädchen an Frau Wolle und die abenteuerliche Reise durch ihre Welt. Und wenn sie nicht gestorben sind, so leben sie noch heute. Das musst du jetzt hier auf deine Art erzählen. hier. Die Oma bedankt sich dafür, dass man das Märchen durchgespielt hat, verabschiede die Zuschauer und beglückwünscht den Spieler. Bei wem soll ich mich bedanken? Derjenige, der dieses Märchen im Theater durchspielt. Mhm. Das ist ja so eine Art Spiel. sage so, ich sage, ich bedanke mich? Mhm. Ich bedanke mich für denjenigen, der das Märchen durchgespielt hat und ich verabschiede mich von euch und beglückwünsche Du kannst ihn auch direkt ansprechen, du kannst sagen, vielen Dank, dass du das Märchen ja, durchgespielt hast. Ja, vielen Dank, dass du das Märchen durchgespielt hast. Ich verabschiede mich nun von euch und beglückwünsche dich, Spieler, der du das getan hast. Ja, vielleicht noch eine Variante. Jetzt kommen wir noch zum Easter Egg, das kannst du auch nochmal vorlesen. Hänsel, Gretel, seid ihr es? Ah nein, doch jemand anderes. Na siehst du, das hast du jetzt davon, dass du hier durch den Wald irrst. Vielleicht findest du aber ins Theater in der Redstone-Burg. Dort werde ich dich erwarten und dir eine ganz großartige Geschichte erzählen. Sehr gut und das gleiche noch ein einziges Mal und dann haben wir es geschafft. Und hier siehst du noch einmal geschrieben von den beiden. Vielen Dank an die Marmeladenummer und Janik für die Unterstützung, Josef und Janus. Aber gerne. So, das waren jetzt die Audioaufnahmen. Hm. Ihr werdet vielleicht demnächst auf unserem Kanal noch sehen, wie das fertige Endprodukt aussieht, wenn man das Spiel durchspielt. Und dann kannst du auch deine Stimme bewundern. Meine Stimme? Ja. <lacht> <lacht> Na dann. Also dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sagen... Ade, Ade, eure Marmeladenoma und Enkel Jan.